Um sich am an MedienWiki anzumelden, geht ihr erstmal auf die Hauptseite uni slash medien wiki mainpage und hier in der Navigationsleiste, ist unten der Login-Link. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr auf die Login-Seite. Da ihr noch nicht am an Wiki angemeldet seid, könnt ihr dieses groß erscheinende Username-Passwort natürlich noch nicht ausfüllen. Aber hier oben steht Don't have an account. Create an account. Und das ist das, was wir haben wollen. Da draufklicken. Lädt. Dann hier diese beiden Wörter eingeben. Zur Sicherheit, dass das nicht, dass nicht maschinell irgendjemand einfach Accounts auf unserem Wiki erstellt, um das dann irgendwie voll zu spammen. Und dann kommt ihr zu den eigentlichen Anmeldedaten. Nutzername. Wie ihr unter dem Wiki heißen wollt. Da könnt ihr Natürlich einen Realnamen nehmen oder euch irgendeinen alias, einen Nickname ausdenken, ähm, Passwort und eure E-Mail-Adresse. Da solltet ihr äh, eure uni -E mail adresse natürlich nehmen, denn hier unten Create Account Wallet University E-Mail Address Required, ähm, was so viel heißt wie ihr braucht eine... Adresse, eine E-Mail-Adresse eine e der Universität Weimar. Und dann geht das mit der Freischaltung auch ähm, entweder sehr schnell oder automatisch, wenn ihr die eingebt. Genau, wenn ihr das ausgefüllt habt, ähm, wird ein Account erstellt. Ihr kriegt, wenn ich mich recht erinnere, noch mal kurz ein Mail zugeschickt, wo diesen Account bestätigt. Äh, diese Mail landet natürlich auf dem Mail-Account, den ihr hier eingetragen habt, also eure uni -E mail adresse Da klickt ihr dann auf einen Link und dann funktioniert euer Konto, könnt ihr euch dann auf dieser Login-Seite hier einloggen mit den Daten.